Noch kurz ein Disclaimer einer eigene Sache. Watchtime ist das Wichtigste für den Max meines Kanals. Wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, checkt einfach gerne die meine Playlist hier. mit ihr anklicken, auf Muten und Wiederholen und im Hintergrund durchlaufen lassen. Vielen Dank dafür. Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich am 28. Oktober 2021 im Militär den dritten. Marsch absolviert, nämlich den 35 Leistungskilometer langen Marsch. Und äh, dazu äh, habe ich mich entschieden für diese Woche mal wieder ein Video hochzuladen. <lacht> ich muss sagen, die Inaktivität nimmt bald die Ausmaße des alten Kanals an, das bitte ich zu entschuldigen, aber... You need to shut Auf jeden Fall habe ich mich für diese Woche für ein Video über diese drei Märsche entschieden, wo ich das Ganze etwas äh, retrospektiv anschaue und dazu aber auch noch eine kleine wissenschaftliche Basis gebe. Natürlich in einem kurzen Rahmen, dass das Video auch spannend bleibt. Und dazu vorsehe ich aber noch die Notwendigkeit, äh, etwas sehr Unangenehmes zu tun, denn äh, ich habe das sogar in meinem Skript als Punkt 0 unangenehm markiert, denn äh, seit Anfang des Kanals ist es so, dass irgendwie nur 15 bis 20 Prozent der Zuschauer meinen Kanal abonniert haben. Das heißt, einfach eine kleine Aufforderung, falls euch der Content gefällt, falls ihr keinen YouTube Account habt, dann könnt ihr euch ganz easy einen Account machen und mir ein Abo dalassen. Da möchte ich in einem ersten Punkt erstmal erläutern, wie so meine sportliche Ausgangssituation vor dem Militär war. Und zwar hatte ich seit dem Kindergarten, hatte ich zuerst eine Lektion pro Woche Sport und dann Primarschule, Sekundarschule und kannte jeweils drei Lektionen pro Woche an Sportunterricht. Ich habe aber im Sommer 2019 habe ich mich dazu motivieren können, nebst dem Schulsport auch noch extra leichten zusätzlichen Sport machen zu können. Und im Sommer 2020 habe ich dann wirklich angefangen, regelmäßig zu den Sportlektionen hin, noch privat, anderthalb Stunden pro Woche Ganzkörper-HIT-Training zu machen. Ich habe da auch auf die Ernährung geachtet und äh, habe mich proteinreich ernährt und äh, bin somit definitiv fitter geworden. Dann kommen wir mal zu ein paar wissenschaftlichen Quick Facts zu Wandern. Zwar stärkt das Wandern die Muskeln, das Stützgerüst und das Herz-Kreislauf-System. Und äh, Wandern und Marschieren machen tatsächlich glücklich, wie man äh, bei psychologischen Studien herausgefunden hat. Beim Wandern werden pro Stunde ca. 350 bis 550 Kilokalorien verbrannt. Das ist abhängig davon, ob das Gebiet flach oder hügelig ist. Und Wandern trainiert spezifisch die Bein-, Rücken- und Bauchmuskulatur. Und im Allgemeinen gibt es Aerobe und anaerobe Energiegewinnung. Kurzzeitige anaerobe Phasen zeigen positive Effekte, zu lange Phasen übersäuern die Muskeln. Dabei bedeutet aerob, dass die Energiegewinnung mit Sauerstoff erfolgt und anaerob, dass sie ohne Sauerstoff erfolgt. Das werdet ihr dann nachher noch in meiner Auswertung meiner Uhr sehen. Auch in der Geschichte gab es äh, sehr interessante Rekorde, die mit Märschen aufgestellt wurden. Der längste militärische Marsch der Geschichte fand im Oktober 1935 in China statt von den Kommunisten. Diese marschierten während 268 reinen Wandertagen 9700 Kilometer. Sie sind mit mehreren hunderttausend Leuten gestartet und leider haben nur 8000 davon überlebt und sind im Ziel angekommen. Der längste Protestmarsch, den es in der Geschichte gab, war im April 1930 in Indien, der war rund 388 Kilometer lang und erfolgte gegen die britische Salzsteuer. Und Der größte Musikmarsch fand im Mai 1997 in Japan statt. In dieser Gruppe befanden sich 317 Bands und insgesamt 11.157 Menschen. Jetzt ist die Frage äh, im Schweizer Militär, wie finden denn Märsche allgemein statt? Märsche im Generellen finden eigentlich mit folgender Packung statt. Mit dem kompletten Waffen-GT, was schätzungsweise ca. 4 kg wiegt. Dann äh, der Kampfrucksack und das Sturmgewehr. In meinem Fall, ich teile das Sturmgewehr jeweils in zwei. packe das in den Kampfrucksack mit rein. Ich finde, das ist angenehmer für die Schultern zu kargen. Da kommen wir zusammen ca. nochmal auf 14 kg. Dann trägt man Kampfstiefel. Diese kann man frei auswählen, aber ich bevorzuge definitiv die KS90 als Marschstiefel. Und das TNC komplett, was auch nochmal durch den Sackbefehl mehrere Kilogramm wiegt. Beim Ablauf, man wird in einem sogenannten Schweinetransport, das ist umgangssprachlich für äh, unsere Militär-LKWs, wird man äh, auf der Ladefläche zum Marschstart transportiert. Dann findet der Marsch statt. Es gibt jeweils in regelmäßigen Abständen Verpflegungsposten. Das Mittagessen wird auf dem Feld eingenommen. Zudem hat jeder Zug ein SE 235, das ist ein Funkgerät, das jeweils, jeweils ein Teilnehmer aus der Gruppe tragen muss. Der Marsch findet in zweier Kolonne statt und zugsweise. Wenn sie wird dann direkt noch eine kleine Waffen-PD durchgeführt, um sie zu reinigen aufgrund von diversen Umwelteinflüssen. Und es wird eine Schuh-PD durchgeführt. Dann erläutere ich jetzt mal im Detail, wie ich die drei Märsche wahrgenommen habe. Wir starten mit, mit dem äh, Marsch von 15 Leistungskilometern. 15 Leistungskilometer bedeuten eigentlich 15 Kilometer auf einer ebenen Fläche. Äh, dieser fand Anfang August 2021 statt, da befand ich mich in der RS-Woche 5. Was ich so empfunden habe, beim 15 Kilometer Marsch hatte ich einen eher beschränkten Bedarf an Zwischenverpflegung. Ich habe da ca. 250 ml Buyer und 250 ml isotonische Getränke konsumiert, sowie etwa 1 Liter Wasser. Ähm, Im Ziel habe ich mich relativ erschöpft gefühlt, konnte aber direkt die Waffen-PD und die Schuh-PD durchführen und konnte mich schnell davon erholen. Insgesamt würde ich also sagen, dass ich die 15 km ja, gut überstanden habe, dass die äh, gut machbar sind. Also da müsst ihr euch nicht zu große Sorgen machen. Beim 25 km Marsch da fand Mitte September statt in der RS-Woche 11 da hatte ich einen sehr erhöhten Bedarf an Zwischenverpflegung. Ich habe da etwa 500 Milliliter äh, isotonische Getränke konsumiert und nur 500 Milliliter Wasser. Ich habe da irgendwie gar nicht dran gedacht. Das war aber äh, im Nachhinein ein extrem großer Fehler von mir. Ich hätte viel mehr Wasser trinken sollen. Das Resultat war, bis Kilometer 22 ging es mir relativ gut. Ich habe bei Kilometer 22 noch zu den anderen gesagt, ich könnte aus dem Stand 35 Kilometer laufen, mir geht es super und so. Und dann wurde schlagartig schlechter, ich hatte einen rapiden Geschwindigkeitsverlust, ich bekam Kopfschmerzen äh, und mir wurde schwindelig. Und wie ich dann später feststellen musste, äh, ja, hatte ich über 39 Grad Fieber, was sehr wahrscheinlich ein Resultat des Marsches war. Das heißt, er hat mich ziemlich mitgenommen, weil ich da in verpflegungstechnisch nicht sehr intelligent unterwegs war. Das Resultat, ich kam extrem erschöpft ins Ziel. Und ich habe 20 Minuten Pause benötigt, bevor ich überhaupt meine Schuh-PD und meine waffen durchführen konnte. 35 Kilometer Marsch, der war sehr sehr hügelig, das heißt, es sind zwar 35 Leistungskilometer, aber effektiv gelaufen sind wir 29 Kilometer. Ich hatte hier erstaunlicherweise einen extrem niedrigen Bedarf an Zwischenverpflegung. Und ich habe aus den Fehlern vom 25 Kilometer Marsch gelernt. dass heißt, ich habe 250 Milliliter Buja und 2 Liter isotonische Getränke konsumiert. Das hat, äh, das hat dann zur Folge gehabt, dass ich ab Kilometer 17 erst erste Symptome hatte, und zwar Schmerzen in der Leiste. Und ich bekam erst ab Kilometer 25 wirklich Probleme, die Beine anzuheben, was einen Geschwindigkeitsverlust zur Folge hatte. Ich musste wirklich mit dem Kopf nachhelfen, dass ich, äh, dass ich meine Beine lupfen konnte bei steilen Pässen. Komischerweise, was mich selber erstaunt, ging es nach 2 Kilometern ab Kilometer 27 aber wieder besser. Und äh, ich konnte wieder besser laufen und hätte wahrscheinlich auch noch mal 1-2 Kilometer länger laufen können. Ich kam dennoch relativ erschöpft ins Ziel, konnte aber ohne Unterbruch meine Waffen-PD und meine Schuh-PD durchführen. Ich habe das Ganze auch mit meinem Mi-Band 6 aufgezeichnet, was ich mir neu gekauft habe. Und das ergab, dass der Marsch insgesamt 6 Stunden dauerte, dass ich 5 Kilometer pro Stunde im Durchschnitt lief. Und dass ich 3600 Kilokalorien verbrannt habe. Mein maximaler Puls lag übrigens bei 180 BPM. Dann gibt es zu guter Letzt noch eine kleine Ankündigung. Und zwar starte ich nächste Woche ja in die RS-Woche 18. Das heißt, man möge jetzt denken, dass ich bald mit der RS fertig bin. Und dass ich euch nicht mal länger über das Militär informieren kann hier auf YouTube. Aber dem ist nicht so, denn... Ähm ich habe als Bürodonanz als Wachmeister unterschrieben. Das ist etwas, was es sehr, sehr selten in der Schweiz gibt, aber ich mache weiter. BIST DU wahnsinnig? Das heißt, ihr dürftet in ungefähr fünf Wochen einen Bericht über die Unteroffizierschule erhalten. Dann möchte ich noch speziell grüßen unseren Furier Fufu Drü, unseren Truppenbuchhalter Truvudrü und die Mannschaft des KP's Bürodonanz Drü. Dann möchte ich weiter noch grüßen Soldat Studer aus was habe ich da geschrieben? Aus Gründen, welche der Seriosität dieses Videos nicht entsprechen. Ja, das lasse ich mal so stehen. Äh, vielen Dank an Soldat Stocker und Soldat Mannhardt für die Mithilfe. So, dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen und es war informativ. Und äh, bis zu einem nächsten Video, das dann irgendwann kommt.